So, hallo, jetzt, äh, jetzt haben wir gelernt, was gibt es für verschiedene Datenformate, ähm, wie können Daten konvertiert werden, welche Visualisierungsformen bilden sich optimal ab ähm, mit den bestimmten Datentypen und jetzt im vierten Schritt werden wir das Ganze mal praktisch an einem Beispiel durchspielen. Es geht also darum, eine Visualisierung zuerst mal ähm, für die Visualisierung die Daten auszuwählen, danach werden wir die Daten etwas bereinigen, das aufräumen, dann schauen wir mal, welche Visualisierungsart da in die Frage käme für diese Daten. Wir müssen dann entsprechend die Daten etwas anpassen, dass sie für diesen Code-Snippet auch passen. Beim Code selber müssen wir auch noch ein paar ähm, Anpassungen vornehmen. Vielleicht gibt es noch ein paar Fehler, wo wir flicken müssen. Und dann haben wir unsere eigenen Daten visualisiert. Dann mal los geht's. Diesmal gehen wir mal nicht auf Open Data Swiss, sondern suchen uns mal spannende Daten auf der BFS-Website, Bundesamt für Statistik. Die haben immer wieder interessante Statistiken, wenn es beispielsweise um das Bevölkerungswachstum geht, kann man schauen, wie wird sich die Schweiz in die Zukunft entwickeln, wo, wie viele Einwohner werden wir künftig hier in der Schweiz haben. Also gehen wir dazu mal auf die zukünftige Entwicklung und können schauen, ja, was gibt es da für Szenarien, wie könnte beispielsweise die Bevölkerung in den Kantonen sich entwickeln. Da gibt es schon mal ein paar Anhaltspunkte, aber wieso nicht diese Zahlen etwas spannender darstellen? Wäre doch toll. Also dazu suchen wir die entsprechenden Datenfiles. Das ist gar nicht so einfach bei so einem Berg von Daten. In dem Sinn müssen wir da etwas rumscrollen, bis die richtige Tabelle zum Erforschen kommt. Wir wollen jetzt in diesem Fall mal schauen, wie sich die Bevölkerung in den Kanton entwickelt. Also gehen wir da auf die ständige Wohnbevölkerung nach Kanton gemeisterer Szenarien, äh, laden uns die Tabelle runter und dort haben wir die entsprechende Informationen. Dann gehen wir auf in Ordnung anzeigen, können da äh, wie gesagt schon die Dateien jeweils direkt im LibreOffice auftun, weil das eignet sich besser, um die Daten editieren zu können. Da sehen wir jetzt diese Übersicht äh, von allen ähm, Kantonen und der Schweiz als Gesamtes und dann ähm, horizontal entsprechend die Jahre. Das klingt doch schon mal ganz spannend. Äh, damit wir damit äh, arbeiten können, müssen wir nun als nächstes ähm, die Daten etwas bereinigen. Das machen wir so, dass wir einfach mal das Unwichtige rausschmeißen. Ähm, wir schmeißen dann mal ein paar Zeilen raus und ähm, uns interessieren auch nur die großen Kantone. Zürich und Bern und wollen deshalb mal in diesem Fall die anderen Kantone auslassen. Tut mir leid, sorry, lieber Luzerner. Wir nehmen jetzt also diese, drei, diese zwei Kantone und die Schweiz und ähm, werden die Daten entsprechend exportieren als ähm, CSV-Datei, damit wir entsprechend auch die Daten dann gut einlesen können in dieses ähm, D3JS-Snippet, das wir dann noch suchen werden. Gut, wir nennen das Ding mal anders: Bevölkerungswachstum. Speichern das und jetzt können wir noch angeben, welchen Format die einzelnen Datenstrings ähm, haben. Da ist es immer am besten, wenn man Unicode nimmt, UTF-8, das geht praktisch überall. Und alles andere können wir so belassen. Es gibt noch eine kleine Warnung, weil wir da noch andere. Szenarien hätten eben ein hohes Szenario, ein tiefes Szenario, wir nehmen das Referenzszenario der Bevölkerungswachstum. So, jetzt die Bereinigung geht noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt schauen, ähm, das CSV-File, das wir jetzt hier haben, sieht zwar toll aus, aber wenn wir es jetzt ähm, beispielsweise in Brackets öffnen, das, die Datei, ähm, werden wir sehen, dass es noch nicht ganz optimal ist, um wirklich damit arbeiten zu können. Wir sehen hier beispielsweise bei den Zahlen hat es entsprechend so Hochkomma. Das ist nicht gut, das wird dann JSON ähm, und JavaScript keine Freude haben. Deshalb gehen wir ähm, auf Search and Replace, suchen mal nach diesen Dingen und löschen die mal alle weg. So. Und was auch nicht gut ist, diese Zwischenräume, die brauchen wir auch nicht. Ähm, suchen wir mal nach den Zwischenräumen, da ist es markiert. Auch die wollen wir Replace mit nichts. Also löschen wir die raus. So, jetzt haben wir das Ding mal bereinigt. Wir speichern es und können es dann ähm, später dann weiter bearbeiten. Jetzt ist es mal bereinigt. Jetzt kommt der spaßige Part: die Visualisierungsart auszuwählen. Das wird ähm, äh, in dem Sinn immer wieder äh, eine Freude sein für euch, wenn ihr das äh, machen dürft, weil, wie ihr schon wisst, gibt es ja ganz viele Arten von D3-Snippets. Äh, wir kennen jetzt schon ein paar Einschläge Websites. Eben die ganze Website von ähm, Mike Bostock ist sicher toll, wenn man die sich etwas verinnerlicht. Was der schon Tolles macht, der macht wirklich jede Woche kommt eine neue Visualisierung dazu oder eben auch die Visualisierung von dem Christoph Vio. Also hier ist das die falsche Seite, aber ähm, ihr kennt sie aus den frühen Videos. Ich habe jetzt schon etwas ähm, gegoogelt und eine tolle Visualisierung gefunden. Und zwar ein sogenanntes D3 Showreel. Da sieht man quasi eine kleine Demo, was D3 alles Tolles für Visualisierungstypen kennt. Ähm, hier haben wir ähm, vier Firmen, Microsoft, IBM, Amazon und Apple, wie die da entsprechend ähm, die Daten dargestellt ähm, kriegen. Also die, die ähm, äh, Börsenkurse, das ist doch ganz lustig. Wenn wir jetzt ein Snippet gefunden haben, was machen wir als erstes? Wir schauen uns mal an, wie ist dieser Code aufgebaut. Typischerweise habt ihr bei D3 immer mindestens ein HTML-File, wo quasi der Code drin ist. Ähm, je nachdem kommen dann noch JavaScript-Files dazu. Irgendwo wird eben das D3.js eingebunden, entweder lokal oder hier ist es eben remote über die URL und das ist jetzt der ganze Code, nicht ganz kurz, weil es sind da immerhin etwa ja ein halbes Dutzend verschiedene Visualisierungen da ineinander gepackt und was hier jetzt auch noch kommt, ist das ganze Stocks CSVs dort ähm, das File, wo die Daten selber drin sind, ähm, die ähm, geben quasi vor, wie müssen unsere Daten aussehen, damit wir sie die hier einbauen können. Somit müssen wir jetzt als nächstes auch entsprechend unsere Daten etwas anpassen. Wenn wir die mal öffnen mit dem LibreOffice, das geht jetzt alles gut, Zeichensatz stimmt, Komma passt, Okay, öffnen das Ding mal. Haben wir hier zwar die Daten alle vorhanden, aber ihr seht, wir brauchen die Daten in einem anderen Format. Und zwar ist es hier die erste Spalte zeichnet aus, um welche Firma oder bei uns um welche Region geht es. Die zweite Spalte ist das Datum, das Jahr und die dritte Spalte ist da hier der Preis. Bei uns wäre es entsprechend das Bevölkerungswachstum oder die Bevölkerungszahl. Gut, dann bauen wir mal unser, unsere Tabelle etwas um. Da gibt es ein paar Tipps, Tricks, ähm, die wir da anwenden müssen. Also zuerst müssen wir da mal etwas Platz schaffen. Fügen wir ein paar Zellen ein. Dann äh, wissen wir, in der ersten Spalte kommt das ähm, Symbol, oder bei uns jetzt sagen wir dem Region. Das wird dann entsprechend die Schweiz sein. In der zweiten Spalte kommen die Jahre. Die Jahre sind bei uns horizontal, hier in der Tabelle sind sie vertikal. Dazu hilft uns LibreOffice sehr. Wir können einfach hier entsprechend die Zeile auswählen und dann entsprechend ähm, ausschneiden. Und jetzt beim Einfügen drücken wir Inhalt einfügen und haben da die Möglichkeit noch die Zelle Transponieren anzuklicken, weil Transponieren wechselt dann Zellen, also die, die Spalten zu ähm, Zeilen und die Zeilen zu Spalten. Voilà, hier passiert genau das. Also, das ist jetzt der Wert in diesem Format, den wir brauchen. Wir nehmen hier die Schweiz, kopieren die Schweiz, es wiederholt sich da, Und in der dritten Spalte kommt entsprechend das Bevölkerungswachstum. Da können wir jetzt gleich alle drei Spalten aufs Mal nehmen. Und wir schneiden das aus, gehen oben hin, sagen wiederum Inhalte einfügen, spezial, lassen dieses Transportieren-Häkchen sein. Und so sind entsprechend die Bevölkerungswachstum, ist dann auch ähm, vertikal. Also wie gesagt, in der ersten Spalte ähm, die Bezeichnung der Region, in der zweiten Spalte quasi das Jahr. Das ist gleich bei Zürich und auch bei Bern. Wir müssen das da richtigen Ort einfügen. Diese Inhalte kopieren wir darunter. und das noch. Das wäre noch Bern. Hier haben wir noch die Zahlen aus Zürich, unserem Konkurrenzkanton, und da noch unsere schönen Berner Zahlen. Wie viele tolle Berner gibt es denn da? Und dann benennen wir noch die Spalten richtig. Jahr und Kehrung. So das CSV ist soweit bereit, im gleichen Format wie eben auch die Daten vom Code snippet und deshalb können wir das schnell so abspeichern. Wir schließen die Datei wieder und schauen uns jetzt an, wie wir weitergehen. Wir müssen als nächstes nämlich den Script Code kopieren. Das ist Schneller gesagt als getan, weil es so viel Code ist. Schreckt, lasst euch nicht abschrecken, das ist ein ziemlich langes Beispiel, kann man sagen. Äh, es ist auch nicht jetzt ein wahnsinnig vorbildliches Beispiel, wenn ihr das anschaut, ähm, müsstet ihr erkennen, eigentlich sollte hier etwas anderes stehen als ähm, Meta und Style und so weiter, aber lassen wir das mal gerade sein. Wir öffnen nun den Brackets wieder. Hier machen wir vielleicht am besten das so, dass wir eine leere Datei erstellen. Wir erstellen eine index.html-Datei hier. So, und dann öffnen wir diese Datei mit Brackets. Entsprechend werden wir dann auch gleich am richtigen Ort die Daten haben, die wir nachher brauchen, um zum darzustellen zu können. Wow, jetzt haben wir da den Ordner Downloads, schließen wir mal, dass es kein Durcheinander gibt und fügen jetzt hier diesen Text ein, den wir ups, ah, kopieren. Wow, das wäre das ganze Skript Snippet, das wir da haben und jetzt können wir mal schauen, wie das aussieht oben. Genau. Jetzt äh, muss man nicht Zeile für Zeile verstehen, aber man muss verstehen, was passiert ungefähr wo. Und das ist eben sehr wichtig, damit man dann weiß, was muss man allenfalls anpassen. Nachdem wir jetzt nun die Daten transformiert haben, kommt jetzt der Schritt 5, das Code Snippet, anpassen. Bei diesem Schritt geht es so, dass wir uns ähm, mal ein bisschen in den Code einlesen müssen, mal schauen, mal ein bisschen verstehen, was da passiert, da werden verschiedene Variablen gesetzt, wenn die Farben bestimmt, ähm, wird das svg ähm, Canvas wird da definiert, es gibt einen entsprechenden ersten Liniengenerator und so weiter, da passiert auch so einiges und hier sieht man d3.csv, da wird das stockscsv csv file Eingelesen. Wenn es jetzt sehr viel länger gewesen wäre, hätte man auch suchen können nach CSV, ähm, aber jetzt haben wir es schon gefunden. Okay, unser Ding heißt jetzt nicht mehr Stocks, sondern Bevölkerungswachstum. Also passen wir das mal an und speichern das. Ähm, und ja, sind einfach mal so naiv und, und denken, okay, jetzt ähm, könnte das bereits klappen. Wenn man sich in Brackets etwas mal anschauen will, dann ähm, geht man auf File und dann auf Live Preview. Und bei der Live Preview startet ähm, Brackets im Hintergrund ein kleiner Server und der kann auch entsprechend die JavaScript-Befehle ausführen, so wie wir sie brauchen. Also startet im Hintergrund das Ding. Ähm, wir sehen da das Drehen und Drehen. Und wenn dann fertig gedreht ist, weiß man, irgendwas ist schief gelaufen, weil es ist immer noch alles weiß. Was tut man dann? F12 drücken natürlich und man geht mal auf die Konsole und schaut nach, aha, hier ist irgendwas, es hat einen Fehler gegeben, Uncode Reference Error, D3 ist not defined, auf der Linie 29. Was steht auf der Linie 29? Wir können es auch hier nachschlagen. Da wird D3 das erste Mal aufgerufen, also irgendwas, der kennt D3 noch nicht. Kein Wunder, da oben, wenn wir mal schauen, wie ist D3 eingebunden, da stimmt doch was nicht. Da wurde irgendwie Source D3, und dann, aber da fehlt ja noch ein HTTP. Also machen wir das mal da rein. Sichern das Ding und machen da mal ein, ein Update. Schauen wir noch mal nochmal an, Live Preview. Und sehen uns an, was sieht es jetzt auch immer noch nicht viel besser, F12. Aha, kommen schon viel mehr Fehlermeldungen, Meldungen ist ja auch noch interessant. Wir haben hier entsprechend ähm, viele weitere Fehlermeldungen, die da aufgetaucht sind. Und jetzt, wie ihr gemerkt habt, sind wir mitten im Debugging. Das Debugging ist ein wichtiger Teil von Code-Snippets-Anpassen, weil das entsprechend natürlich auch äh, nötig ist. Ihr seht jetzt also, wo kommen die Fehler vor. Einerseits mal in der D3-Bibliothek selber. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist kein D3-Fehler von sich, sondern wahrscheinlich eher etwas in meinem Skript. Also drücke ich da mal drauf. Was haben wir da für ähm, eine Fehlerquelle? Das wäre die Zeile 69. Und die Zeile 69 an der Spalte 45. Was macht er da genau? Überlegen wir uns mal, er parst die Daten und Zahlen. Gut, jetzt äh, müssen wir wissen, wie sehen unsere Daten aus und wie haben die Daten ursprünglich ausgesehen. Gehen wir also nochmal auf das Show Reel und scrollen da runter, so wie die Daten ursprünglich ausgesehen haben. Und jetzt ähm, öffnen wir nochmal unsere eigenen Daten und schauen dann entsprechend, wie könnte da ein Fehler entstanden sein. With brackets Okay, jetzt ähm, was auffällt, wir haben einerseits ähm, zwar schon das Datum hier in der zweiten Spalte, das stimmt, aber ihr seht hier ist noch Januar und ein Leerschlag und dann Jahr 2000, dann Februar, Leerschlag 2000. Und bei uns ist immer gerade direkt die Jahreszahl. Also könnte, daran, könnte es daran liegen, dass entsprechend auf der Zeile... 69, wo wir da waren werden ja die Daten wird das Datum geparst. und das Datum wird nicht eben nur ähm, als Jahr geparst, sondern eben auch mit einem bestimmten Format und das Datum hier kommt, dieser Wert kommt ursprünglich von weiter oben und dann schauen wir mal, wo ist das Datum definiert aha da kommt der Parser ins Spiel und beim Parser selber wird auch schon das Datum geparst. Also, und da müssen wir schauen: Zuerst äh, Dollar, also das Prozent B und Prozent Y, das ist eben das Jahr und der Monat. Und da müssen wir ein bisschen anpassen. Wir haben nur das Jahr, also löschen wir mal diesen Monatsabkürzung raus. Speichern das Ding und. Schicken es nochmal in die Live Preview. In der Live Preview warten wir mal wieder runter. Drücken f 12, weil immer noch nichts passiert. Und schauen uns die Konsole an. Naja, noch nicht ganz optimal. Also das Datum ist immer noch nicht richtig. Wir müssen also weitersuchen. Ja, nun könnte es daran liegen, dass ursprünglich im File gar nicht ähm, tatsächlich die, die, die, die, die ähm, Titel anders waren. Also wir haben jetzt gesehen, ähm, der Fehler passiert immer noch am gleichen Ort. Das war nicht die Lösung, was wir vorhin geflickt haben. Also müssen wir entsprechend weitersuchen und haben dort ähm, gesehen jetzt Während beim Parsen werden gleichzeitig auch noch die verschiedenen ähm, Überschriften gewählt. Und bei den Überschriften heißt es eben, in der ersten Spalte kommt das Symbol, in der zweiten das Date und in der dritten der Preis. Und wenn es in der Fehlermeldung entsprechend die Fehlermeldung war, dass er das ähm, Datum nicht kennt, müsste es wahrscheinlich auch daran liegen, dass hier das Datum geparst wird und der Preis, obwohl wir gar nicht diese Felder haben. Was wir jetzt machen, ist ein kleiner Hack. Wir hacken uns jetzt da quasi ein, eine Lösung zusammen. Wir gehen auf das Skript und auf die Daten und Präsätze. Wir nehmen es jetzt also gleich wie im ursprünglichen Ding, Symbol, Date und Preis. Und da hätten wir entsprechend ein bisschen mehr zu tun, wenn wir das Ganze noch überall anpassen müssen. Das speichern wir so und gehen nochmal zurück in den Browser. Dort machen wir nochmal Reload, mal schauen, was passiert. Aha, da bewegt sich schon was. Interessant. Offenbar scheint alles geklappt zu haben. Also hier kommen die Zahlen richtig und haben entsprechend auch die richtigen Werte eingetragen. Und so haben wir eine erste kleine Visualisierung geschafft, die wir entsprechend auch mal so einfach stehen lassen können. Weil ihr seht, wir haben jetzt mit bestehenden Snippets und unseren eigenen Daten, die eingebaut und sehen da entsprechend die Visualisierung der Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren. Das war's und von dem her viel Erfolg bei euren Snippets Anpassungen.